Mit dem Assessment-Modus bzw. Bewertungsmodus kann man in LimeServer die Antworten der Befragten bewerten, also mit einer Punktzahl versehen. Und das sieht folgendermaßen aus. Man hat dann hier zusätzlich zu der Möglichkeit, eine Antwortoption einzugeben und einen dazugehörigen Code, die Möglichkeit, einen Bewertungswert einzugeben, also eine Punktzahl, mit der diese Antwort bewertet werden soll. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn Sie ein Quiz erstellt haben und dann bestimmte Punkte vergeben wollen für die verschiedenen Antworten zu dieser Frage. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man das in Lime Survey einstellen kann. So, wie immer starten wir mit dem Erstellen einer Umfrage. Ich nenne die einfach mal Test und gehe hier auf Speichern. Und dann ist jetzt der erste Schritt, diesen Bewertungsmodus einzuschalten. Dafür scrolle ich hier mal runter und gehe hier auf der linken Seite im Umfragemenü auf den Punkt Bewertung. Und da sehen Sie jetzt, dass ich erstmal diesen Bewertungsmodus aktivieren muss. Standardmäßig ist er eben nicht eingeschaltet. Sobald er aktiviert ist, werde ich jetzt hier nach Bewertungsregeln gefragt. Diese Bewertungsregeln kann man dann im Anschluss nutzen, wenn man den Befragten Rückmeldung zu ihren Antworten geben möchte. Das heißt, wir starten erstmal mit der Erstellung der Umfrage selbst. Dafür wechsle ich hier von den Einstellungen auf die Struktur, erstelle dann eine Fragengruppe. Die nenne ich einfach Fragengruppe 1. Und innerhalb der Fragengruppe erstelle ich jetzt hier eine Frage, indem ich hier klicke auf Speichern und Frage hinzufügen. Die Frage können Sie irgendwie benennen. Ich nenne die jetzt mal Q1. Und dann wähle ich jetzt hier beim Fragentyp einmal bei Einfachauswahl die Liste mit Optionsfeldern aus. Und dann erstelle ich mal diese Frage, indem ich hier auf Speichern gehe. Innerhalb dieser Frage kann ich jetzt Antwortoptionen erstellen. Und da sieht man jetzt auch direkt schon, dass der Bewertungsmodus eingeschaltet ist, sonst würde hier dieser Bewertungswert nicht stehen. Und hier können Sie jetzt also Ihre Antwortoptionen eingeben, zum Beispiel eben die Antworten innerhalb eines Quizzes, das Sie mit den Befragten durchführen wollen. Und ich nenne jetzt aber die Antwortmöglichkeiten einfach mal A1, A2 und A3. Und auch den Code hier können Sie so belassen. Ich würde aber immer empfehlen, dort nur Zahlen einzugeben, also 1, 2, 3. So, und jetzt ist interessant, das Interessante, ist eben dieser Bewertungsmodus. Sie können jetzt jede Antwortoption mit einer beliebigen Zahl bewerten. Wenn Sie also beispielsweise sagen, ja, die Antwort A2 ist die richtige, da vergebe ich einen Punkt und für die anderen Antworten vergebe ich jeweils 0 Punkte. So, Nachdem man für alle seine Fragen diese Bewertungspunkte festgelegt hat, kann man dann in den Bewertungsmodus gehen und dort dann bestimmte Bewertungsregeln festlegen. Dafür wechsle ich, wie ganz am Anfang gezeigt, hier in den Einstellungen und wieder rüber ins Umfragemenü und gehe dann hier auf die Bewertung. Dort habe ich jetzt die Möglichkeit, Bewertungsregeln hinzuzufügen. Dafür klicke ich hier auf Neue Bewertungsregel hinzufügen, kann dann zunächst mal festlegen, ob sich diese Bewertungsregel auf die gesamte Umfrage oder nur auf eine Fragengruppe bezieht. Ich bleibe hier mal bei der gesamten Umfrage und dann kann ich sagen, bei welchem Punktwert jetzt diese Bewertungsregel hier greifen soll. Ich kann also ein Minimal- und ein Maximalwert festlegen. Ich sage jetzt mal als Minimum hier einen Punkt, weil ich ja nur einen Punkt vergeben habe bei meiner Frage und als Maximum gebe ich ebenfalls die 1 ein. Damit sage ich also dann, diese Bewertungsregel greift nur dann, wenn die Befragten eben einen Punkt gemacht haben. Zu dieser Bewertungsregel kann ich jetzt eine Überschrift hinschreiben, zum Beispiel sowas wie Test bestanden. Und dann kann ich auch noch eine Meldung schreiben, die die Befragten erhalten, wenn sie diese Punktzahl erreicht haben. Zum Beispiel sowas wie, sehr gut, sie haben den Test bestanden. So, das speichere ich jetzt und kann dann auch weitere Bewertungsregeln hinzufügen. Zum Beispiel könnten Sie jetzt sagen, wenn die Person eben nicht genug Punkte erreicht hat, dass der Test nicht bestanden wurde. Oder wenn Sie zum Beispiel Noten vergeben wollen, können Sie natürlich auch bestimmte Wertebereiche definieren, die zu einer bestimmten Note führen. So, und dann schauen wir uns das direkt mal in der Umfragevorschau an. Dafür gehe ich hier zurück auf meine Umfrage und dann auf die Umfragevorschau. Dann bekomme ich jetzt hier gleich diese Frage angezeigt. Ich wähle jetzt mal hier die korrekte Antwort aus, also die Antwortmöglichkeit A2 und schicke den Fragebogen ab. Und dann sehen Sie hier direkt, dass die Leute diese Rückmeldung hier bekommen. Your Assessment, Test bestanden und dieser Text, den ich gerade eingegeben habe. Sehr gut, Sie haben den Test bestanden. Soweit als kleine Einführung zur Nutzung des Bewertungsmodus in LimeSurvey.